Das ist unser Fernsehen, schau, da gehen sie, weil da ist echt viel passiert und auch nicht viel passiert. Hey, wir starten in die neue Woche mit, Gas. wir haben wieder unser Campinggas gefunden. Und wir haben nicht mal danach gesucht, nee. sondern. Wir standen hier am Hafen und ja. haben mal kurz den das Shop in, im Hafen angeschaut. Und dann haben wir. Stehen die da einfach? Ja. So einfach kann es sein. Was teurer wie im Süden unten? Ja, Doppelte. Kleine 30 Euro, glaube ich. Also. Ja, im Süden haben wir immer 15 gezahlt. Ja, ist Jetzt. immer teuer für wenig Gas, aber wir machen eigentlich echt lang damit. Und ja. Man findet eigentlich immer überall. Also, außer man ist im Norden unterwegs. Genau, in den Südländern überall, da hat genau. man ein Problem mit den deutschen Flaschen. Ja. Und für unseren Bus von der Größe halt perfekt. Passt schön rein, die anderen sind zu groß. Also, Wochengang gut starten, schön, dass ihr da seid. Los geht's. Wir sind unterwegs und fahren gleich über die ähm, Brücke. Wie hat man auch den Namen eigentlich? Der heißt Storrebelbrücke. brücke Sag ich das gut? verbindet diese zwei Inseln, sind es ja eigentlich, ja, miteinander, Schore. und da müssen wir jetzt erstmal für zahlen. So, also hier sehen wir, dass, wir dass ihr es euch vorstellen könnt, Das Schweden, Helsingborg, da sind wir mit der Fähre rüber und dann hier oben entlang und jetzt fahren wir hier über die Brücke. Verbindet Scherland mit dem Festland eigentlich schon wieder. Schön. Hm? Riesenbrücke, ne? Echt groß. Wir sind angekommen, äh aber angekommen, angekommen. Und es ist warm, so wie ihr sehen könnt. Es ist so ein bisschen schüle, Ja, so wie wenn ein Gewitter in der Luft hängt. Ja, wenn ein Gewitter aber das soll es erst morgen, glaube ich. Ja, das Plättchen an sich ist echt schön. Ey, richtig wir, stehen, schön. wir stehen irgendwie an so ein kleines äh, hafen Und da ist auch vor so eine Steilküste. Ja. Naturschutz draußen ist eher so Rossee-Seite und Hier drin hat man noch so ein geschütztere Becke, Flachwasser. Aber erst wird äh, gelünscht, gegessen. gegessen. Oh, und wir haben unser Tisch wieder vollgeladen, wieso wie das bei uns oft ist. Ach, herrlich, Avocado, Tomaten, Avocado. Käse, sogar ein Würstchen, die, Hummus. Oh, die riechen so gut nach Tomate, so richtig, wie wenn man sie im Garten vom Tomatenstrauch pflückt. Nach Sonne. Und was ich auch sehr gut finde, ist dieses Brot. Oh, das ist irgendwie so festig, hat so richtig knuspriger äh, Außenseite, aber innen so, so nassig und so. <lacht> einfach, ja. Weiß, wie du das beschreibst. Ja, also mir gefällt das Brot richtig gut. Es schmeckt einfach hammer. Ich weiß nicht, ob es die anderen interessiert, aber. Ja, wir essen auch so ist es. Also guten. <lacht> Was haben wir doch für einen traumhaften Platz hier gefunden, an so einer Landzunge. Hier ist äh, so ein Becken mit Hafen, also geschützt, da ist immer Flachwasser. Und da haben wir heute Morgen schon äh, zwei Schweinswale gesehen. Mega! Ich bin aufgewacht, habe aus dem Fenster geguckt und dann sind da einfach so zwei Schweinswale gesprungen. Die sehen aus äh, wie Delfine. Also wenn man es nicht wüsste, dann denkt man, das sind Delfine, also richtig schön, die habe ich ewig beobachtet. Ja, ich hatte sie nämlich davor bei den Session schon gesehen, da habe ich dich auch gesagt, ne? Ja, ich habe Delfine gesehen. Ja. Äh, ich sie hatte raus, sie dann nicht gesehen. Das waren auch Schweinswale, aber das sind so Delfinartig irgendwie. Ja, genau. Ja. Könnt ihr mal eingeben, Schweinswale. Sieht süß aus. Richtig schön. Ja. Also richtig, richtig schön. Es ist richtig warm. Schwül, es soll nachher noch gewittern. Ja, Deshalb wir machen man. wir Baden, liegen gemütlich am Wasser, im Wasser. Und genießen diesen traumhaften Sport. Ja. ja, und schaut, hier auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder Wasser, stehen auf so einer Landzunge. Aber ihr seht's mal, Kai hat richtig tolle Drohnenaufnahmen gemacht. Watch me. Just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 Und, Und jetzt äh, geht Lowy baden hier. Der kriegt eine Dusche. Ja, das ist das äh, angesagte Gewitte, Regen, wie auch immer. Gemütlich. <musik> What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow Wish that someone could say, it'll all be okay Just, just listen to me as I say Listen to me as I say im bus nach einem ganzen tag auf dem wasser es war sehr sehr gut sehr viel wind aber jetzt bin ich doch echt erledigt und bin ich froh dass äh, der tee gekocht ist der zieht noch und da liegt das mädel und schaut aus dem fenster liegt auf dem bett ja ja ich war auch auf dem wasser Du hast ja, auch den und ich spüre auch wieder alles. Ne? Man ist dann nach so einem Tag... Vor allem wenn dann zu viel Wind ist schon wieder... Ja, ist echt anstrengend, aber man ist so richtig... Gut. ...herrlich erledigt. Ja, ne? Ja, ja. Erledigt. Gut. Jetzt schauen wir hier noch zu. Da sind noch gerade drei Kater gekommen und die springen hoch. Ey. Ja, die fliegen echt. Das ist schön zum und das ist einfach schönes Licht. Und äh, so haben wir noch ein bisschen Fernsehen. Das ist unser Fernsehen. Schau, da okay. gehen sie. Hop und tschiu. Ja, also da schauen wir noch ein bisschen trinke ja. Tee es und dann sagen wir mal Gute Nacht, bis morgen. Ja, Gute Nacht, ciao ciao. Bis morgen. Mhm. Ähm, Schatz, du fährst in die falsche Richtung. Ja, ich fahre rückwärts. Es stimmt. Hm? Es hat einen guten Grund. Vorwärts geht's nicht weiter. Ja. Wir wollten <lacht> Hier zum See baden und jetzt kann man da gar nicht mehr hin. Das war mal, aber ist nicht mehr, glaube ich. Und falls ihr euch wundert, äh, warum, Big Spoiler, genau. warum die Landschaft so anders aussieht, wir sind äh, nicht mehr in der Limmer. wir sind auch nicht in Deutschland. Wir sind sommerlich angezogen, wir schwitzen. Wir hoffen, dass gleich gewittert, weil es ist sehr, sehr schwül. Da kommt es auch schon was dunkler. Ähm, ja. Wir sind in Ungarn. <lacht> auf einmal eine gute 1200 Kilometer weiter. Da, wo wir okay. uns das letzte Mal gesehen haben. Genau. Ja. Wir bleiben nicht in Ungarn, sondern wir sind auf der Durchreise. Wir gehen nämlich nach Griechenland. Wir haben spontan entschlossen... Musst du das so hoch sagen? Griechenland? Ne, sag ich's nochmal <lacht> Ja, sag's nochmal normal. <lacht> Wir gehen nach Griechenland. Wir haben das ähm, ganz spontan, oder was heißt spontan, aber doch es war spontan, oder? Ja, war sehr spontan. Entschlossen, dass wir nach Griechenland gehen. Ähm, da wir einfach Lust auf Sommer hatten, warmes Wasser vor allem, Windsicherheit, da bläst nämlich der Meltemi, ein thermischer Wind. Und ich war noch nie in Griechenland. Er war noch nie in Griechenland. Das geht Sommer. gar nicht. Ja, und Oder überhaupt in Griechenland. Ja. Und ich habe schon so viel Gutes von dir gehört. Genau. Deshalb, und äh, August ist noch ein richtig guter Windmonat da. Ab September wird es schon ein bisschen unsicherer. Deshalb ähm, gehen wir jetzt schon runter. Und wir haben auch wirklich viel gesehen im Norden. War auch richtig, richtig schön. Wollen wir nicht missen, auf jeden Fall. Nein. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf den Süden. So. so den ganzen Weg, den Kilometer wieder zurück. Gefahren. Und jetzt... Äh, ja, der Grund, warum wir eigentlich ähm, baden wollten. Wir haben gesehen, es ist eine Stunde Stau vor uns. Ja. Und das wollten wir uns nicht antun bei der Hitze. Schau, jetzt können wir da auch nicht drüber. Oh, dann müssen wir kurz warten. Ähm, ja, und dann hat Kai gesehen, hey, direkt neben der Autobahn ist ein See. Ist gar kein Umweg. Naja. Hat sich herausgestellt, dass es einfach so eine Straße ist dahin. Also doch irgendwie 20 Minuten hier rumgucken ja. für nichts. Und der Stau ist mittlerweile glaube ich auch schon weg jetzt. Aber dafür machen wir einfach ein bisschen green Spotting und äh, fahren wir schöne offroad ja. ja. Ja, ich habe ihn gesehen. Da kamen wir her, da müssen wir gleich wieder zurück. Jetzt ist aber erstmal ähm, Planung, weil der Stau ist immer noch da, Stunde 40 sogar. 45. Und man muss den umfahren, jetzt mal schauen, was wir machen. Auf jeden Fall müssen wir tanken. Und die frohe Nachricht, tanken ist hier in Ungarn sehr günstig. Wenn das stimmt, was an dieser Tankstelle stand, ich habe mal umgerechnet auch, weil die haben ja hier eine andere Währung, wäre das 1,19 Euro für einen Liter Diesel. Das, ähm, das sind ist verrückt. Gute Nachrichten, ja. Bin gespannt, ob es auch so ist. Ähm, ja, Ungarn ist das günstigste Land, wo wir durchfahren von den Spritpreisen. Deshalb hier Volltanken. Bevor wir rausfahren, auch nochmal Volltanken. Also, das mit dem für 1,19 hat leider nicht geklappt, dass. Äh, ist nur für Leute mit ungarischem Kennzeichen auch, also nur für Leute, die da wohnen. Für die gilt der Preis, für alle anderen nicht. Was haben wir jetzt gezahlt? 1,86. 1,86, also ganz fair. Auch noch okay. Genau, wir stehen mal wieder im Stau. Dieser Stau nimmt kein Ende. Er hat immer abgenommen, aber er nimmt ständig wieder zu, weil ja. hier nur so, ich sag's mal, Trottel unterwegs sind. Und uns ist aufgefallen, ich weiß nicht woran es liegt, dass es alles österreichische Autos sind, die hier ständig äh, Kreuz und Quer über den Standstreifen überholen und ständig rüberziehen und direkt wieder auf die andere Spur. Also aber ausschließlich nur Österreicher. Ja. Ich weiß nicht, ob die hier ein Rennen gerade veranstalten und dadurch dauert der Stau natürlich noch länger. Ja. passieren wieder Unfälle im Stau. Also total. Ich weiß nicht, macht man das in Österreich allgemein so oder ist das irgendwie... Das jetzt. Ne? <lacht> oder so oder so? Ja. Weil es naja. sind echt also viele, also mehr als dass man auf zwei Hände zählen kann, die das schon gemacht haben jetzt. Ja, das ist echt verrückt. Naja, jetzt sieht es aber so aus, wie wenn es eigentlich echt vorbei ist. Sollte jetzt dann... Ja. Wir hoffen es, ja. dass wir mal ein bisschen Kilometer machen. Ja. ja, ich mach noch mal meine Eugle ein bisschen zu. Guten Morgen von mir. Also ich berichte mal, wegen gestern, weil da ist echt viel passiert und auch nicht viel passiert. Was nicht passiert ist, ist, wir sind nicht weit vorangekommen. Wir sind noch immer in Ungarn und zwar hier, direkt vor der Grenze mit äh, Serbien. Und da haben wir geschlafen, ne, vor der Grenze. Ja, das ist ein <lacht> Warte, ich zeig's Splätzchen kurz. Hier stehen wir im, im Stau, da ist eine ganze lange Reihe und da stehen sie auch alle, gerade vor der Grenze. Aber wir kommen nicht weiter, ja. Ja, die haben irgendwie die Grenze einfach dicht gemacht. Ja, auch auf der Autobahn. Autobahn schon auch Weil wir stehen auf die Parallelstraße. Wir haben gesehen, okay, es gibt in Stunde Viertel schon Stau vor der Grenze. Danach fahren wir die Parallelstraße, kommen wir da über die Grenze. Das war keine gute Idee, weil da haben sie komplett zu. Aber da war nachts geschlossen hier, dieser über Übergang. Und die geht jetzt um sieben offen. Es ist kurz vor sieben, deswegen geht jetzt um Spülen. Genau, weil Und wir so viele fliegen können. <lacht> Und Kate hatte, äh, oder wir hatten dann einfach gesagt, okay, wir parken hier neben der Straße, wir gehen jetzt nicht irgendwie. Ja, macht ja keinen Sinn, man nee. kommt über die Grenze, die Autobahn steht verstopft und haben wir halt geschlafen. Geschlafen, ja, und jetzt wird Kaffee gemacht hier auf der Porto Potty. Ja, immerhin können wir einfach schlafen, die Leute in ihren normalen PKWs, ja. das ist ja. furchtbar. das tut mir echt leid für den. Also, wir haben wohl herausgefunden, wir sind natürlich in, äh, in Holland, heißt das schwarze. Samstag jetzt. Und das ist der. Nichts mit Einkaufen zu tun, Nein, nee, das ist wohl der Start vom äh, Urlaub. Und, der Tag, ähm, wo am meisten Verkehr ist. Ja. Und da mussten wir natürlich auch auf die Straße sein. Ja. Weil wir auch keine andere Wahl hatten, dass wir wann anders fahren können. Also ja. Ähm, so starten wir einfach in den Tag und dann ähm, machen wir heute ja, tagsüber einfach aus. langsam Kilometer. Wir haben uns zum Glück richtig entspannt. Weil wir haben Ferry gebucht und. Ja, das wissen wir nicht. Wir gehen nach Limnos auf die Insel. Genau, wir gehen nach Limnos. Und äh, die Ferry geht erst am 3. August. Also am Mittwoch? Am Mittwoch. Und deswegen haben wir es eigentlich echt entspannt. Das ist schon mal gut, weil sonst wäre ich echt im Stress, wenn wir jetzt hier feststehen. Und äh, man hat, muss da irgendwie zum, zum, Ferry, zum Ferry kommen und man verpasst den. Das wäre natürlich blöd. Ja, das haben wir nicht, deswegen anspannt und dann äh, schauen wir einfach mal. Äh, was, ja, ist erwartet da was uns erwartet. Das Süde nee, ist schon Mist. mal richtig anders. Allgemein. All, ah, ah, super. Die Schranke geht hoch. Wir können. Also ja, ja. mega. Dann, dann wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche, genau. Macht's gut. Tag dach.